Hey, und jetzt kommen wir zur ersten Folge von GTFO. Wir haben das Spiel alle nicht gespielt und wir werden es einfach blind testen und mal schauen, was passiert. Wer will die Lobby hosten? Start-Game habe ich geklickt. Alex ist? <lacht> oh mein Gott. <lacht> der startet schon wieder irgendein meiner. Da haben wir gar nichts mehr aufgeklickt. Da ist schon wieder neu. Na. Betreuung, wie steht das in der Stadt? Muss ich auf Endlich klicken? Host-Lobby A1 wir machen wahrscheinlich, oder? Oder das, das A2 unter der Linie da? Oder okay, Kevin wir A2 machen? Was? Was ist denn das einfachste von denen? A1 oder A2? Warte mal A1 wahrscheinlich, oder? Host-Lobby Du hast diese Dude verbessern, um die Chance zu überleben. Okay. Was muss ich machen? Muss ich jetzt mit joinen? Oder muss ich jetzt X geben? Ah! Oh, du bist ja schon older, der ist schon drinnen, bevor irgendwas passiert ist. Wie bist du da reingekommen? Magic. Ich laufe euch mal rein. Ich kann da hin. Oha. Wie brauch ich jetzt wieder einen A-Typ? Ich will ein Art Typ brauchen, oder? Ich kann einen Booster nehmen. Sonst gar nichts. Waffenmäßig kann ich sogar anderen, witzigerweise. Main Pistol, alles klar. Der ich schon kann ich alle schon nehmen? actually from the early access Eeeh, uh, Epilepi, but I... Yeah, Epilepi, Epilepi Epilepi Um, it not ready I'm in the table of this professor ob sie schon mal irgendeine Dorn-Sachen da Ich hoffe mal nicht. Ich schaue mal nichts so, um bei den Settings. Ich ja schon was eingeschmissen. <lacht> Waiting on Host. Ich habe mal Mike Crypt yes. Lass so wie es Tschüss. ist. Sieh mal, weil zu spielen. Leuuuy. Yeah, Aber ich oh, noch immer Lore. <lacht> Jetzt verstehst du verstehst, was ich meine. Copy Lobby to Clip Clipboard alles geht? Share Lobby ID. Alles, ah, um. Mit der mitten unten auch aufdrucken. <lacht> Alter, Danke. wie eine Rentner manchmal. Ja, das kann ja, all jeden extra alles erklären. Ey, Wohlfort, die Down ist, oder? Ja, ich mach jetzt Initiate Cage Drop. Oh mein Gott! Ich hab Angst, Leute, wo seid ihr denn? Cage. Ja, hey. Ich bin oh in uh, der. Ich wär grad dropped, Alter, in einem Cage. Ja. Ja. Obwohl, Portal 2 incoming. Wo ist? Ist ein bisschen laut. Kacke, wie in der Rute. Ich hab keine Schirme ich will nicht mehr. Was ist bei dir, Frank? Ich verstehe nichts. Ich ich. <lacht> so, das? So <lacht> Die Kekse, oder? Die ich Kekse, Kekse <lacht> Aber die Kekse, sind Das ist nur die Atmosphäre. Ey, die Kekse Ja, nice, das allererste, was wir machen. wir machen, ist die Audio leise stellen. So. Warte, <lacht> <lacht> oh, der Tucki. Warte, ich weiß nicht. So, Ich nichts. Hey, ich hab die Mission ja auch nicht durchgelesen, ich habe die nur gestartet. Um, das ist ganz einfach Wir bleiben einfach, wir teilen uns auf Und rennen alle in eine Richtung Hey das kommt Ey, oh moin, wir haben den smartesten Boy in unserem Team Ich hab schon drei Loot-Dinge aufgeknackt Okay, was hast du vor? Aber oh, was ist denn das für ein Ding? Oha Istad in den hey, Flutways. Da is ist was, was. Kann ich spingen? Lore. Was ist denn das? West Chat. Press E, Leider. Lore, in der Leiter gestiegen. Was kann das? Ey Jungs, ob sie ihr Licht? Die Clostics. Oh, die aufgemacht, da ist das ein Juppy. Jungs, ich kann was. Jungs! Wie kann ich schneller laufen? Juppie! <lacht> Juppierlauf! <Alarm. lacht> oh oh! Ey Billy, das sind keine schönen Freund! <lacht> <lacht> Ey, was ist denn wie für Waffe, Alter? Ja komm direkt okay. mir. da wir. Sorry, wir? Ah, ey, ah. ich da ich noch Ah, ich F ist leid, falls Ah Interagiert der Philipp mit der Map, oder? Tapulator. Nein, interagieren du so ein Bier oder so? Na, mit e. Oh, was ist das alles da? Was? What? Just a mal schon Hey, der hat einen Plan. Ich will auch aufmachen. Oh mein Gott, da steht der Chub in lecken Hey, das ist ein Sleeper! Ich mach da nichts. Jungs, ich mach hin, okay? Ich mach dir auf, okay? Alter. Hab ich noch Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy F das fährt noch weiter. Auwe, ah, das ah. Leben verloren. Ja, es ist weg, es ist es im Dunkeln. Es kommt noch mehr. Oh Ey Gott, Alter, was ist, ist das alles? Ey, ich habe keinen Muni mehr! Hey! Was macht der Bulli? Ja, es ist eben alles was. Aber trotzdem keine Muni mehr. Ey, bist du zurück zum Start? Oder wo bist du denn du dahin? Ich habe da irgendwie eine Tür aufgemacht. <lacht> Aber ich kann nicht zu so euch rennen, nein. Ich weiß nicht, ich hab's nicht mal fertig geschaut da. verstehe nicht, was das ist. Terminal. Routen muss ich das? Hey musst du musst irgendwas hacken. Ich mach mal Help. Use Keyboard right commands. Aha. Okay. Complet lost. Baby, wir haben da Terminal. Ich kann da noch mehr Sachen aufmachen. Da geht's noch weiter. Kann man das nicht aufmachen? Hey, wieso nicht hinter der Tür da? Hey geht's. Wieso kann ich die Tür nicht aufmachen? Da ist ja der Philipp. Das ist ein Schloss, Alex. Oh mein Gott, S wir haben so viel Schmerz. <lacht> oh mein Gott, da kommen wir immer mehr. Politisch, Macaroni. Ich hab's alles so voll geworfen Was ist denn vor mir? Ich meine, ist schon leer? Hm. Ja, schießt sowieso immer um wie der Größte Ich will besten, wissen, die Schutte, Schutte Ja, tut klopfen Ich schiebe, Tester Security Scan Team Mammoths are required to scan Team mit 0%. Ey Jungs, stellt euch ein Oh mein Gott, ey, da muss das ganze Team da einstellen. Resource pausieren, was, was nehmen? Ich brauche irgendwas. Was ist denn das? Rebeller? Jetzt habe ich... Verstehe hab nicht, oder? War ich es jetzt weggeworfen, oder habe ich es jetzt eingesammelt? Das ist ein gut, ich Oh mein Gott. Ist ja schon wieder leer. Immer noch schießen. Schau, wir wirklich hin. Hey Jungs, nichts mehr. Yay. Es war einmal vor langer Zeit. Wo hinten ist ein Knurr, ein Schuppi? Nehmt ihr! Der Mund. sie werfen? Lach in der Run, Alter! Folge mir? Da steht da. Do make a sound kommen wir mehr. Wo ist er? Wo ist er? Da wohl auch schlagen. Genau hm, gleich als wie ihr. Mh, witzigerweise. Wo oh, der Johnny da hinten? Da ist eine Leiter. Ne, ach ist alles mögliche. Muted Artefakt at 100% heat <lacht> Oh mein Gott, Alter. Okay. So, nicht no. schon wieder einmal zurück am Anfang, oder nicht? Ja, okay. Na, doch. Schaut zumindest gleich ziemlich gleich aus. Jetzt kann ich da Hey, ich hab's gleich aus. Da liegt irgendwas. was liege. Hey, okay. Schau mal so auf die Map, bitte. Seh ich das, hier du nur zeichnen, du? Ja. <lacht> ja. Ja. Ja. gerne. Geh jetzt so lang, Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. So dumm, dass da drüben geht's um wie irgendwo, ich glaub da. Digga, Alter, versteh nicht mal, wo so ich so bin auf der Map, bin ich da Brote? Ja. Hä, oh. hey, wer oh, schreit da nicht? Da geht's um wie ich bin. Da. Vault <lacht> Damage ist ein bisschen übertrieben, auch in dem Spiel. Da ist eine Tür bei mir, soll ich die aufmachen? Kann ich bingen? Dann ein, zwei. Everyone. Ja moin Ich bin nur noch 15 Schuss Hammer Alter <lacht> Yo, Du hast dann meine HP 59% Oh mein Gott 10% und daran 1% ich, will geht. Klopfen, Nur noch, noch du geht, ich bin Mad Kid. Klopfen einfach. Nur noch mal nachklopfen. Wenn du wieder Mad Kid verabreichen? Eben 51. Ich weiß von dir. Nicht da. Was ist denn da? Wo sieht man sowieso, ob man irgendwas hat? Jetzt hast du wie viel? 40. Hey Jungs, fallst du nicht oben? Oder irgendwo gehts da hin? 60. 60. 80, 80. 80. Oh, da Fällt du sehr 6-0 Ich ja. bin ja eher mitgezogen Kleine Leider Bisschen wenig Licht für meinen Geschmack Ja Ja, das müssen wir Ich muss jedenfalls keinen Ja Eher nicht mehr Ich glaube, wir sollten die... Silent KILLING holy squirrel. Es ist einmal der Johnny hat einmal gesagt, dass das Sleeper sind. Das heißt so viel für mich, dass die sowieso nichts tun, wenn man leise ist. What the heck? Hey, was ist jetzt passiert? Board Artefakt. Habt ihr Board Boost? Warum oh, müssen wir weiter, aber da steht Wo ist da? Generator 825 müssen wir anwerfen. Okay. Generator Alles klar? Alles klar. Der ist wahrscheinlich da bei uns schaut, zeigt es. Sie gefühlt es. Ah die einsible sind Leuten. Da hinten hat der Philp sowieso Medikits und so pink. Gibt's das da sowas wie Legende? Naja ein bisschen, aber nicht wirklich Was? Was will man suchen? Ich stehe uns gleich aus, auf der ich gleich aus Der Generator steht da nirgends Wie kann einen da, ah mit mittlerer Maustaste Zone so so Iman hey was hier kommen wir gerade auf das ist cool Ich wollte bis jetzt aufgegangen bin, das was für die Nüsse sind also die grünen Punkte da, diese Strichpunkte Alter, das ist neblig Ich hab da was angefunden Ein Terminal Schon wieder Da kann ich schon wieder irgendwas eingeben ich weiß nicht was Ich give you keep my read thing. No well, items with name. Least. Hey, progress. There are so many things. So Türen, Security Türen, das war's. I don't freaking. Hey Jungs, when's the day that ist Tour Refillback. Ich huh. kann ja Tour Refillback benutzen. Ich habe noch keine einzige Lootbox gesehen oder irgendwas in der Art. Eine einzige habe ich jetzt aufgemacht, da viel was ihm alle. Wie kannst du sie aufmachen mit ER oder musst du aufschlagen irgendwie? <lacht> Aufklopfen habe ich müssen. Echt? Muck, muss da auf den klopfen Ja, warte ich noch deep shit Ihr ja, Mun Ein Generator ich Kann ich nicht auf der anderen Map Seite der Map sein? Ich hab Madkit, über Madkit wieder geflogen Ich meine 59%, ich weiß nicht wie viel das hielt Obwohl woher weiß ich was ich, ich für die die Zeit Zeit. über die items hab Geht so rum? Da steht so für die... Oh nix, bei mir ja nix Okay Wenn die Scrolls stehen rechts und so Ja Die rennen die ganze Zeit gegen die Wand The What? <clears throat> What the fuck? Is that a cat? Yeah Der Schatz war so, so wie ein das so wie aus hier keiner. So eine Röhre oder so. Das heißt Tournament habe ich da Da kann ich was schreiben Hast du das schon gesehen? Yeah. Ja Da kann man was von da eigentlich Available comments L commands CLS Exit BING Hey, ich hab die Tür aufgemacht, Jungs, das ist alles voll mit Sleeper. Wie war die genug auf dem Generator? Ah, uh, was? fahr ich gleich. Ey, Jungs, das ist alles voll mit Sleeper, so safe genug Ach das. Oh so, nein, entschuldige. Nein, macht keinen Sinn, so. Ey, Ey, Jungs, ich weiß nicht, ob ich das allein schaffe, wenn ich die aufwege.